Ja, ja. Ja. Es ist soweit, der Tisch gedeckt, alle bereit. Lasst uns das Fest mal gemeinsam beginnen. Trinken und essen mit all unseren Sinnen. Es duftet so gut, so saftig sieht's aus. Mein Magen, der knurrt, das wird ein Schmaus. Verloren sitzt du vor mir, blickst traurig umher. Lieber Opa, das Lachen fällt dir schwer. Dein Lieblingsbraten zermatscht und püriert. Für dich im Glas, nur schön drapiert. Ich seh doch, wie traurig dich das macht. Drum glaub mir, ich hab an dich gedacht. Ich bastle ganz heimlich, still und leise. Ich hab ne Idee, was auf meine Weise. Damit, wenn du wieder bei uns bist, du mit uns lachst und trinkst und isst. Gute Zähne haben alle verdient. Das weiß doch jedes Kind.